Okay, wir wollen jetzt also die Reihenfolge von Fragen auf einer Fragenseite zufällig gestalten, sodass also jeder Befragte und jede Befragte die Fragen in einer anderen Reihenfolge angezeigt bekommt, um sogenannte Sukzessionseffekte zu vermeiden. Das heißt, dass also die Leute sich davon beeinflussen lassen, was sie bei vorhergehenden Fragen geantwortet haben, wenn sie dann eine Frage beantworten sollen. Und dafür geht man in SOSI-Survey folgendermaßen vor. Der erste Schritt ist natürlich hier erstmal Fragen anzulegen. Das habe ich jetzt schon gemacht. Einfach mal beispielhaft drei Fragen. Und zusätzlich muss man jetzt einen sogenannten Zufallsgenerator dort anlegen. So, wenn man also noch keinen Zufallsgenerator hat, geht man hier auf Frage hinzufügen. Und dann gibt es tatsächlich hier bei den Fragetypen ganz unten die Möglichkeit, einen Zufallsgenerator hinzuzufügen. Und das Ganze bekommt dann hier auch noch einen Code. Ich nenne das jetzt einfach mal ZG für Zufallsgenerator und gehe auf Speichern und dann kann ich hier ein paar Dinge dazu einstellen. Und wenn man jetzt diese Randomisierung von Fragen haben möchte, also eine zufällige Reihenfolge der Fragen auf einer Seite, den Hilfeseiten von Saucy Survey wird das genannt, Fragen rotieren. Und... Ähm, wenn man da mal auf die Seite geht, da wird das Ganze erklärt, wie man das Ganze macht. Und zwar funktioniert das folgende aus. Der erste Schritt ist hier, bei diesem Zufallsgenerator, bei den Zetteln, also bei den einzelnen Items, die gezogen werden sollen, einfach die Kennungen der Fragen einzutragen, die dort randomisiert, also in zufälliger Reihenfolge, dargestellt werden sollen. So, dann gucke ich mal hier links, die heißen bei mir FR01, FR02 und FR03. Also schreibe ich das hier einfach rein. Okay, und dann muss ich unten noch eintragen, wie viele Zettel pro Interview gezogen werden sollen. Da trägt man jetzt die Anzahl der Fragen ein, die hier also randomisiert werden sollen, in dem Fall also drei Fragen. Und dann kann man hier noch die Art der Ziehung auswählen. Und da muss man jetzt darauf achten, dass man für diesen Typ die Gleichverteilung, also ziehen ohne, zurücklegen, benötigt. So, das Ganze einmal speichern. Und jetzt kommt der nächste Schritt, und zwar das Zusammenstellen des Fragebogens. Ich gehe hier auf Fragebogen zusammenstellen, habe hier schon einen Fragebogen angelegt, da ist allerdings noch überhaupt nichts drin. Um jetzt also diese zufällige Reihenfolge der Fragen hinzubekommen, ist der erste Schritt, hier auf die Fragenseite diesen Zufallsgenerator zu ziehen. Und der zweite Schritt ist dann, mit Hilfe von PHP-Code dann zu bestimmen, wie das Ganze dann umgesetzt werden soll für die Fragereihenfolge. Und dafür gehe ich jetzt nochmal hier auf die Hilfeseite, weil man dort den PHP-Code dazu findet unter dem Punkt Fragen rotieren. Und zwar ist das hier der PHP-Code, den man dafür braucht, den kopiere ich mir einfach mal und füge den hier in den Kasten ein. Und das Einzige, was ich jetzt hier noch machen muss, ist, dass ich die Kennung von meiner zufallsgenerator anpassen muss. Die steht hier mit RG01 in dem Beispiel von der Hilfeseite und es ist bei mir ja FR04. Also trage ich hier FR04 ein. So, und das ist im Prinzip auch schon alles, was man dafür braucht. Man muss jetzt hier nicht die Fragen noch reinziehen, sondern das wird automatisch erledigt. Dadurch, dass über den Zufallsgenerator die Fragen gezogen werden und die, sie über diesen PHP-Code dann angezeigt werden, braucht man jetzt nicht noch zusätzlich die Fragen hier auf die Seite ziehen, sondern die werden jetzt automatisch hier in gemischter Reihenfolge angezeigt. Wir können das direkt mal testen. Dafür gehe ich hier auf diesen grünen Testbutton und man sieht jetzt hier beim ersten Mal ist die Reihenfolge Frage 1, Frage 2, Frage 3. Und wenn ich das Ganze nochmal teste, ist es hier Frage 2, Frage 3, Frage 1. Und wenn ich es nochmal teste, Frage 2, Frage 3, Frage 1 und so weiter, können Sie ein paar Mal ausprobieren, um dann wirklich sicher zu gehen, dass es wirklich also immer eine andere Reihenfolge ist und es somit also funktioniert hat, diese Fragen auf der Fragenseite zu randomisieren. Fehlerfolg bei der Anwendung.